Mit Hashtag #Vorwärts hat sich die Salzburger G2020 komplett neu aufgestellt. Mit dem Programm investiert man rund 170 Millionen Euro in zukünftige Wachstumsfelder. Eines dieser Zukunftsfelder ist der Bereich Telekomtechnik. Dies ist eine Zusammenführung, eine organisatorische Zusammenführung von vorher einzelnen Abteilungen, die in verschiedenen Bereichen untergebracht worden, hat man das zusammengeführt und die zentrale Telekomtechnik in eine neue Organisationseinheit äh, gebündelt und als eigenes Geschäftsfeld dargestellt, um auch den Wert und die Wichtigkeit der Telekom für die Salzburg AG besser darstellen zu können. Telekom ist auf der einen Seite die, die Planung, äh, die Strategieentwicklung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 ich reinschaue, ja es tut sich was, es ist eine Weiterentwicklung, es ist kein Stillstand und, äh, das macht mir Spaß. Dann noch äh, wirklich sehr viele gute Kollegen, ja, mit denen man dann auf einem sehr hohen Niveau diskutieren kann über äh, die alltäglichen sicherheitsrelevanten Themen. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die Freude an der Technik haben, die bereit sind im Team äh, zusammenzuarbeiten und auch